Video, Yogi so eine Sünde in der Bibel als verkehrtes Reden bezeichnet wird. Und dazu gehört auch Sarkasmus und Ironie. Gott hat mich in den letzten Wochen und Monaten vermehrt darauf aufmerksam gemacht, wozu zu Ironie und Sarkasmus führen können. Er hat auch eine Bibelstelle geschenkt, in der steht, dass verkehrtes Reden den Geist verwundet. Und so habe ich es auch oft gesehen. Person sarkastisch waren oder ironisch, dass man ihr gegenüber sich nicht ernst genommen gefühlt hat, verwundet wurde oder dass sie nicht wusste, was ihr gegenüber jetzt meint. Sarkasmus und Ironie sind verkehrtes Reden, also Lügen, welche die Wahrheit verschleiern. Sie geben nicht das preis, was die Person wirklich denkt. Also die Wahrheit bleibt verborgen. Viele meinen zwar, dass es offensichtlich ist, dass es nicht ernst gemeint ist oder nur Spaß war, aber das fällt nicht jedem auf, vor allem Kindern nicht. Und sei dir bewusst, dass Menschen das, was du sagst, auch weitertragen. Und dann kann passieren, dass die Ironie oder der Sarkasmus, den du eingebracht hast, nicht mehr durchkommt wie Leute von dir dann ein falsches Bild bekommen. Wer Sarkasmus und Ironie benutzt, der ist nicht wahrhaftig. Denn man ist nur wahrhaftig, wenn man auch die Wahrheit sagt, wenn man preisgibt, was man wirklich denkt. Und Sarkasmus und Ironie verschleiern, was wir wirklich denken. So manche benutzen wirklich den Sarkasmus als Tarnung, damit sie raushauen können, was sie raushauen wollen. Denn wenn sie mal was Falsches sagen, da was Schlechtes können sie im Nachhinein dann immer behaupten, ja das war ja sarkastisch gemeint. wie soll man da so einem Menschen Vertrauen schenken? Wie soll man zu so einer Person Vertrauen aufbauen? Vertrauen ist ein Grundpfeiler einer guten Beziehung, einer tiefen Beziehung. Und die Leute, die nicht richtig vertrauen können, wie willst so du eine richtige Beziehung führen können. Und wenn du Sarkasmus und Ironie toll findest, du sogar liebst, wirst du die wahrscheinlich immer mehr in dein Leben integrieren. Das kann dazu führen, dass du immer weniger ernst genommen wirst. Dass andere Menschen es schwer haben, Vertrauen aufzubauen. Wer möchte sich auch schon jemandem öffnen, der zu befürchten ist, dass er mit einem sarkastischen Spruch oder Ironie daherkommt. Wenn wir uns öffnen, dann machen wir uns verletzlich. Und dann kann Sarkasmus und Ironie besonders verwunden. Mit verkehrten Reden können wir anderen mehr schaden, als wir denken. In Gottes Wort steht schon, dass wir andere damit verwunden können. Sprüche 15, Vers 4 Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Ich weiß schon lange, dass Sarkasmus nicht gut ist. Und ich möchte auch keinen Sarkasmus benutzen. Ein verkehrtes Reden. Ich möchte nur die Wahrheit sagen. Aber auch mir ist letztens passiert, dass ich verkehrt geredet habe. Da habe ich zu einer Person gesagt, oh, du machst das Spaßigste. Anstatt das zu sagen, was ich wirklich dachte, also anstatt das Kompliment zu geben, habe ich einen Spruch gebracht. Ich bin dann wieder zur Person hin, habe ihr dann gesagt, was ich wirklich gedacht habe, dass ich blöd fand, was ich gesagt habe. Die Zunge der Weisen fördert Erkenntnis aber der Mund der Nachen schwarz viel dummes Zeug. Die Augen und Ohren des Herrn sind überall, sie erspähen die Bösen und die Guten. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Ein Narr verschmäht die Zucht Gottes, seines Vaters, wer aber zur Rechtweisung achtet, der wird klug.